fanatischer Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang mit folgenschweren Auswirkungen. Weitere Themen Warum der Botschaftssinn mehr gefühlsmäßig aufgenommen werden sollte Weshalb viele himmlische Heilsplanwesen, die sich für die Schöpfungserrettung auf dieser Erde inkarniert haben, gestrandet sind und vom Wiedergeburtsrat nicht freikommen Warum der geistige Fortschritt für die himmlischen Heimkehrer so wichtig ist Vorgänge im Lichtkörper der himmlischen Wesen, wenn sie eine weitere Evolution erschließen. Wer religiöses Wissen mit fanatischen Aussagen tatsächlich in die Welt brachte. Warum sich der himmlische Liebegeist über Jahrtausende herzlich bemühte, über wahre Künder das altüberlieferte Botschaftswissen richtigzustellen und ein neues, erweitertes zu offenbaren. Warum der himmlische Liebegeist viele Menschen mit seiner Hilfe nicht oder nur selten erreichen kann. Wie wichtig innere Menschen für das irdische und kosmische Leben sind und was ihre Herzensgebete bewirken können. Was der leidenschaftliche Drang zu Freiheit und Gerechtigkeit bei einem fanatischen Menschen und so belasteten Seelen Schlimmes hervorrufen kann. Warum die Menschen in einer unfreien und ungerechten Lebensweise gehalten werden sollen. Warum dem himmlischen Liebegeist und den reinen Wesen eine überzeugen wollende und bedrängende Mitteilung fremd ist. Weshalb der Liebegeist den himmlischen Rückkehrern herzlichst empfiehlt, im Hintergrund zu leben. Warum es riskant ist, sich für die Weltpolitik einzusetzen. Warum die himmlische Lichtsprache keine gekünstelten Redeweisen enthält. Funktion der Gedankenübertragung – Telepathie Aus welchem Grund immer wieder Freiheits- und Gerechtigkeitskämpfe stattfinden. Schilderung über einen fanatischen Gerechtigkeitskämpfer der bei einem Aufstand mit Waffeneinsatz ums Leben kommt und was eine vom menschlichen Körper entbundene Seele danach erlebt. Auf welch unterschiedliche Arten erdgebundene Seelen und himmlische Wesen kommunizieren. Weshalb nicht bei allen soeben vom menschlichen Körper gelösten Seelen eine Rückschau ins vergangene materielle Leben stattfindet. Warum Gewalthandlungen immer eine Gegenreaktion erzeugen Hinweise vom Liebegeist zur Erkenntnis eigener Belastungen bezüglich Fanatismus, Ungerechtigkeiten und Gewalthandlungen der inneren Seele aus früheren menschlichen und jenseitigen Leben. Warum das menschliche Weltsystem mit seiner Technologie nur eine Kopie früherer Hochkulturen ist. Mich, den himmlischen Liebegeist, nimmst du, Künder, heute wieder mit deinen inneren Sinnen wahr. Aus dem Bereich deiner Seele, es ist ihr Lebenskern begrüße ich dich und alle herzlich aufgeschlossenen inneren Menschen in vielen Ländern dieser Erde, die beim Lesen meiner himmlischen Lichtbotschaft beglückende Empfindungen verspüren und sehnend darauf warten, dass ich ihnen wieder eine neue Botschaft aus meinem himmlischen Herzen anbiete. Doch bevor ich euch, den für meine himmlische Lichtsprache aufgeschlossenen herzlichen Menschen, weitere Liebetröpfchen aus dem gigantischen himmlischen Wissensschatz offenbare, bitte ich euch wieder einmal darum, meine Botschaftsaussagen nicht wortwörtlich, sondern nur den darin enthaltenen tiefen Sinn in euch mir gefühlsmäßig aufzunehmen, ihn zu überdenken und entsprechend eures Bewusstseins einzuordnen. Wahrlich, auch der dem Künder aus meiner himmlischen Wissensquelle übermittelte Sinn, der sich nach und nach über seinen Sprachschatz herausbildet, ist gegenüber dem was ich euch alles aus meinem Herzen mitteilen möchte, nur ein winziger Bruchteil meiner allumfassenden himmlischen Lichtsprache, da es mir durch die kosmisch begrenzte menschliche Kommunikationsart nicht anders möglich ist. Dagegen empfangen die himmlischen Wesen meine Mitteilungen genau auf ihr Evolutionsbewusstsein abgestimmt in unzähligen zusammenhängenden Bildern, die sich dann zu einer umfassenden Aussage zusammenfügen und von einer zarten und harmonischen Melodie begleitet werden. Leider ist mir diese Kommunikationsart bei den Menschen nicht möglich, weil ihre früheren Erschaffer nur eine reine Verstandeskommunikation für das menschliche Leben wollten. Doch ich lasse nichts unversucht, damit ihr aus dem dunklen Dschungel der geistigen Unwissenheit, den unzähligen Irreführungen und Täuschungen, wieder herausfindet und der himmlischen Wahrheit ein Stück näher kommen könnt. Spürt ihr im Inneren, dass euch die himmlischen Liebetröpfchen die ich euch in dieser Zeit frei anbiete, geistig aufbauen und helfen, damit ihr freier werdet und zunehmend meine Nähe fühlt, dann seid ihr auf dem besten Weg in Richtung der lichtvollen himmlischen Welten, eurer früheren Lichtheimat. Auch wenn eure menschlichen Worte den Sinn meines geistig-himmlischen Wissensgutes aus meinem himmlischen Herzen nicht ganz klar und vollständig hervorbringen können, ermöglichen sie euch dennoch ein umfangreicheres und realeres Bild vom himmlischen Leben zu erhalten und dazu, was aus himmlischer Sicht auf der Erde und im erdgebundenen Jenseits wirklich geschieht. Wahrlich, eure Sprachverständigung bzw. Kommunikation ist gegenüber jener der kosmischen Wesen sehr begrenzt. Diese Gegebenheit mindert von vornherein die Aussagequalität jeder meiner himmlischen Botschaften sehr. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn im Sprachschatz des Künders keine passenden Wörter enthalten sind, die aber zum Beispiel zur Beschreibung einer kosmischen Situation sehr wichtig wären, um den Gesamtsinn verständlich weitergeben zu können. Meine himmlische Inspiration über einen Künder kann mit einem Musikinstrument verglichen werden. Fehlen diesem bestimmte Töne, dann kann auch ein guter Musiker die sonst schöne Melodie nur unvollkommen bzw. mit Missklängen hervorbringen. Das bedeutet für meine himmlischen Botschaften Folgendes, enthält der Künder einen großen Wortschatz in seinem Ober- und Unterbewusstsein und konnte viele Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen sammeln und weist dazu brauchbare Worte für meine hochschwingende Lichtsprache bzw. Beschreibungen auf. Dann kann ich durch ihn angenehme Töne hervorbringen. Daraus entsteht nach und nach eigens für euch eine himmlische Liebemelodie, die sich auf euer Inneres übertragen kann. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass diese euch im seelisch-menschlichen Bewusstsein schon freudig anzieht, weil ihr meine hochschwingende himmlische Liebemelodie schon herzlich aufnehmen und wertschätzen könnt. Nur dann wird es euch möglich sein, meine umfassenden Beschreibungen von den kosmischen Gesetzmäßigkeiten den Lebensriegeln der himmlischen Wesen und den Machenschaften der trügerischen Menschen, die von verbündeten erdgebundenen Seelen gesteuert werden, mit dem herzlich offenen Bewusstsein eurer inneren Seele zu erfassen. Das erwähne ich deshalb, weil mein himmlisches Lichtwort so ausgerichtet ist, dass zuerst die inkarnierte Seele von meinem Liebegeist angesprochen wird, damit sie geistig erwacht und sich für ihre himmlische Rückkehr intensiv vorbereitet. Sie kann es aber nur dann, wenn sich der Mensch auch geistig in ihre himmlische Lebensrichtung bewegt bzw. er von innen erspürt, welche Verhaltensweisen und Charakterzüge von ihm nach und nach veredelt werden sollten. Wahrlich, durch viele Inkarnationen auf der Erde und leben in verschiedenen feinstofflichen oder materiellen Bereichen des Fallseins haben sich unzählige Seelen mit vielen unlauteren bzw. himmlisch-fremden Speicherungen überdeckt und diese lassen es nicht mehr zu dass sie nach dem Ablegen ihres physischen Kleides von schwingungshöheren und lichtreicheren kosmischen Bereichen angezogen werden können. Das ist vor allem für die himmlischen Heilsplanwesen sehr tragisch, die vor mehreren Äonen bzw. tausenden von Erdenjahren aus dem Himmelreich zur Errettung der Schöpfung ausgegangen sind. Ihre freiwillig übernommene Aufgabe war unter anderem auch, dass sie durch ihre stetige innere Verbindung zu mir im seelisch-menschlichen Bewusstsein so hoch schwingen, dass über sie in die Erdatmosphäre zweipolige himmlische Stützenergien einfließen können, die dann den Menschen und ihren Seelen zugutekommen, die für die himmlische Rückkehr und Veredelung ihres Wesens offen sind. Doch die Seelenschwingungen der meisten inkarnierten oder im erdgebundenen jenseits gestrandeten Heilsplanwesen sind durch unzählige Irreführungen und Belastungen mittlerweile so tief gesunken, dass ihre Seelen in ihrem Bewusstsein keine Informationen mehr vom Leben aus ihrer himmlischen Lichtheimat abrufen können. Sie leben wie die inkarnierten Wesen aus dem Fall und sind nun mit unzähligen ungesetzmäßigen Speicherungen von irdischer und außerirdischer Herkunft umhüllt. Deshalb sind sie ahnungslos von ihrer himmlischen Identität und ihrer einst im himmlischen Sein freiwillig übernommenen Heilsplanaufgabe. Doch um zu erahnen, Weshalb sich ihre Seele oftmals auf dieser Erde einverleibt hat, benötigen sie die himmlischen Liebetröpfchenbotschaften, vorausgesetzt, sie sind für meine Botschaften über den Künder offen. Diese werden von mir immer wieder erweitert, das heißt, ich war wervollkommne das noch kleine Mosaikbild vom himmlischen Leben durch stets umfassendere Beschreibungen aus meinem himmlischen Herzen und berichtige nach und nach religiöse Falschaussagen die über Jahrtausende die gläubigen Menschen in die Irre geführt haben. Die Botschaften meines Liebegeistes sind immer auf den geistigen Fortschritt der ins himmelreiche rückkehrwilligen, herzensguten Menschen abgestimmt. Aufgrund dessen enthalten diese stets erweiterte und tiefgründigere Beschreibungen über wichtige Grundregeln der himmlischen Wesen, die auf ihre Wesenseigenschaften abgestimmt sind. Mithilfe dieses angebotenen Wissens, das nur kleine Auszüge davon enthält, was himmlische Wesen in ihrer Evolution wirklich leben, kann ein geistiger Mensch auf dem inneren Weg sich über seine derzeitige Lebensweise bewusster werden. Durch die ihm zur Verfügung stehende geistige Orientierungshilfe hat er die gute Möglichkeit, seine Wesenseigenschaften und täglichen Verhaltensweisen besser zu beleuchten. Hat er sich einen kleinen Überblick über seine Lebensweise verschafft, dann kann er beginnen, sich konsequent nach und nach, ohne fanatisch zu sein zum Positiven zu verändern. Wenn es ihm gelungen ist, eine unschöne Wesensart zu überwinden, dann kommt aus seinem Inneren Freude hervor, weil seine innere Seele in ihrem Bewusstsein wieder etwas reiner wurde, geistig weiter vorwärts schreiten konnte und infolgedessen höher schwingt. Jene Menschen, die herzlich beabsichtigen, dem himmlischen Leben näher zu kommen, werden von mir gebeten ihr bisheriges Überliefertes, altherkömmliches geistiges oder religiöses Wissen mit meinen heutigen Botschaftsübermittlungen zu vergleichen. Spüren Sie beim Vergleich von innen, dass Ihr voriges Wissen unlogisch oder irreführend war bzw. nicht stimmen kann, dann wäre es wichtig, dieses Wissen in Ihrem Bewusstsein durch Überlegungen zu berichtigen oder durch ein Neues zu ersetzen. Diese Maßnahme ist deshalb notwendig weil nur durch eine geistige Neuorientierung das seelisch-menschliche Bewusstsein einen geistigen Fortschritt erlangen kann. Erst dadurch wird es einem Menschen auf dem inneren Weg gelingen, geistig erweitert zu denken und sein Leben ganz darauf auszurichten. Könnt ihr schon meine Empfehlungen annehmen, die ich euch zur Erweiterung eures Bewusstseins anbiete? In den jenseitigen Fallbereichen vollzieht sich der geistige Fortschritt für heimkehrwillige Wesen nicht anders. Sie müssen sich nach einer kosmischen Zeit, in der sie ihr Wissen erfolgreich umgesetzt haben, wieder von Neuem auf weitere himmlische Lebensregeln umorientieren, da diese in ihrem Bewusstsein mit himmlisch fernen Lebensweisen in unterschiedlich schwingenden Fallbereichen teilweise oder völlig überdeckt wurden. Dies kam davon, weil sie sich den Lebensweisen der dortigen Planetenbewohner immer wieder anpassen mussten, so wie es euch inneren Menschen auch in dieser Welt von Kindheit an ergangen ist. Doch wer dem himmlischen Licht näher kommen möchte, dem bleibt nichts anderes übrig als umzudenken bzw. sich auf die himmlischen herzlichen und edlen Eigenschaften neu einzustellen. Auch wenn den meisten gläubigen Menschen in dieser gegensätzlichen Welt eine geistige Neuorientierung sehr schwer fällt, weil das menschliche Bewusstsein auf alte religiöse, jedoch unreelle Lebensanschauungen programmiert wurde, werdet ihr bestimmt verstehen, wenn ich heute zu euch sage dass es für euch außer der geistigen Neuorientierung keine andere Möglichkeit gibt, um ins himmlische Sein zurückzukehren. Dagegen sind im himmlischen Sein die evolutionsbereiten himmlischen Wesen sehr erfreut darüber, wenn für sie die himmlische Äonenzeit der möglichen Wesensveränderung in einer höheren Evolutionsstufe naht. Sie freuen sich darauf, weil sie eine Lebensweise mit vielen Neuheiten und Wissenserweiterungen erfahren können, die sie dann im Dualverbund nachleben wollen. Dadurch werden sie nicht nur ein erweitertes Evolutionsbewusstsein erschließen, sondern sie erhalten eine Vielfalt von glückseligen Lebensvarianten dazu, die sie vorher noch nicht kannten. Zur besseren Vorstellung dieses geistigen Reifeprozesses, die himmlische Wesen bei ihrer Evolution erleben, beschreibe ich euch diesen durch den Künder ausführlicher und nehme eure seelisch-menschliche Wahrnehmung kurz mit auf die geistige Reise ins himmlische Sein. Doch ich bitte euch um Verständnis, wenn manche Aussagen von mir wiederholt werden, da sie zur weiteren und verständlicheren Beschreibung wichtig sind. Das geschieht dann, wenn mir vorher im seelisch-menschlichen Bewusstsein des Künders manche passenden, aber benötigten Wortausdrücke nicht zur Verfügung standen. Einige Stunden später kann sich dies bereits verändert haben, weil sich sein menschliches Bewusstsein durch die einfließenden Energien bei der Inspiration mehr auf meine innere Liebesprache eingestellt hat. Stellt euch bitte vor, alle feinstofflichen Wesen im himmlischen Sein, ebenso in den all sehr himmlischen Welten, sind aus unzähligen Lichtpartikeln beschaffen, so wie ihr Menschen aus Zellen. Jeder Partikel der Lichtkörper der himmlischen Wesen enthält unzählige verschiedene Schöpfungsdaten, unter anderem auch Evolutionsvarianten und Grundregeln für ihr Dualleben. Diese stammen aus der Evolution eines Wesens, das zum Beispiel neue Lebensmöglichkeiten oder neue Funktionen zur Ergänzung der bisherigen Schöpfungsteilchen fand, wodurch die himmlischen Wesen bei ihren Erschaffungen wieder größere und verbesserte Möglichkeiten haben diese einzusetzen. Die Schöpfungsdaten werden jedem Neuling im himmlischen Sein bei der herzlichen Zeugung der Eltern in seine Lichtpartikel übertragen. Die in den Lichtpartikeln enthaltenen Schöpfungsdaten können aber nur dann in das Bewusstsein der Wesen übergehen, wenn diese von ihnen im Dualverbund auf einem Evolutionsplaneten, der zum Beispiel der Eigenschaftsebene der Ordnung angehört, gelebt bzw. in den Lichtpartikeln aktiviert wurden. Es sind aber nur solche Schöpfungsdaten im Bewusstsein der himmlischen Wesen für ihr Denken und Leben aktiv bzw. stehen ihnen zur Verfügung die durch ihre Lebensweise im Laufe der Evolution in ihren Lichtpartikeln belichtet wurden, aber noch keine anderen. Wahrlich, die himmlischen Wesen können nur dann in eine höhere Evolution weiterschreiten, wenn ihr Lebenskern und über ihn ihre Lichtpartikel eine größere Energiemenge aus der himmlischen Urzentralsonne aufnehmen können. Dieser Zustand ist erst dann erreicht, wenn sie eine Evolutionsvariante, die sie freiwillig angestrebt haben erfolgreich abgeschlossen haben. Vor jeder neuen Evolution zeige ich Ihnen im Voraus jene Bilder, die Sie sich im Dualverbund aus Ihren Herzen zu erschließen gewünscht haben und was Sie dabei beachten sollten. Meine Einweisung erfolgt aber nur ungefähr, weil Sie zum kompletten Verständnis in Ihrem Bewusstsein die vollständigen Daten noch nicht aufweisen. Eine vollständige Einweisung kann erst dann geschehen wenn in ihrem Bewusstsein die in ihren Lichtpartikeln noch brachliegenden Schöpfungsinformationen nach und nach belichtet, das heißt, durch ihr herzliches Bemühen in ihrem Leben auf dem Evolutionsplaneten, angewendet werden. Ab Beginn ihrer Evolution weise ich sie über ihren Lebenskern, der auch die Essenz aller Schöpfungsdaten enthält, nach und nach ein, wie sie vorgehen sollten, um eine neue Variante des Schöpfungslebens die in den himmlischen Lebensregeln enthalten ist, in ihr Planeten und Dualleben einzubeziehen. Dies geht aber nur langsam vor sich und kann sich über den ganzen Äonenablauf hinziehen, je nachdem, wie die himmlischen Wesen dazu bereit sind, die neue Variante nachzuleben oder neue schöpferische Tätigkeiten kennenzulernen, die mit den Funktionen der feinstofflichen Teilchen in Zusammenhang stehen. Durch ihre Verwirklichung erhalten sie von mir zusätzliche Energien in ihr Bewusstsein wodurch die Kerne der feinstofflichen Lichtpartikel, die unzählige Schöpfungsinformationen von einer himmlischen Eigenschaftsebene enthalten, durch ihre allmähliche Evolutionserschließung immer mehr belichtet werden und demzufolge stärker rotieren. Dieser energetische Vorgang öffnet die Lichtpartikel wie einen Blumenkelch, der sich freudig dem Sonnenlicht zuwendet, und gibt weitere Informationen frei, die zur Speicherung in ihr Unterbewusstsein das sich um ihren Wesenslebenskern befindet – ihr nennt es auch das Innere Selbst – eingehen. Durch diese Maßnahme erweitert sich nach und nach das Bewusstsein der Dualwesen und sie können zu einem weiteren Evolutionsabschnitt schreiten. Einmal sind sie dann so weit, dass die neue Evolutionsvariante völlig in ihr Bewusstsein übergegangen ist. Bei ihrer Innenschau erkennen sie an der Lichtfarbe ihrer Partikel, welche Evolutionsvarianten von ihnen schon erschlossen wurden und welche für sie demnächst interessant wären sie kennenzulernen. Es ist ihnen aber immer freigestellt, wie viele himmlische Zeitabläufe in Äonen sie zur Erschließung einer neuen Evolutionsvariante benötigen. Wenn die himmlischen Wesen die Evolution auf einer Eigenschaftsebene abgeschlossen haben, dann erhält ihr Lebenskern aus meinem größten Schöpfungsbewusstsein neue Lichtteilchen mit Informationen hinzu. Dies bewirkt, dass sich ihr Wesenslebenskern und ihre Wesensaura im Lichtumfang ausdehnen bzw. die Lichtstrahlung wieder etwas zunimmt und sie aus der himmlischen Urzentralsonne eine größere Energiemenge aufnehmen können. Infolgedessen ist es den himmlischen Wesen in der nächsten Evolution möglich über ihren Lebenskern wieder größere Energiemengen aus der Urzentralsonne für ihre Lichtpartikel anzuziehen. Aufgrund der ihnen zufließenden größeren Energiemenge aus der himmlischen Urzentralsonne schwingt ihr Bewusstsein höher und ihnen wird im Dualleben vieles verständlicher, weil sich ihre Sinneswahrnehmung erweitert hat. Sie merken auch deutlich, dass sich ihr herzliches Dualempfinden füreinander verstärkt hat und darüber haben sie eine große Freude. Nach einigen Äonen glückseligen Lebens im Dualverbund spüren sie meistens von innen, in ihrer Evolution weiter fortschreiten zu wollen. Sie haben ständig die freudige Aussicht, weitere herrliche Lebensvarianten aus dem Schöpfungsleben kennenzulernen und erleben zu können. Ihre Evolution nimmt kein Ende, weil im himmlischen Sein von den unzähligen Schöpfungswesen auf verschiedenen Evolutionsstufen immer wieder Wesenerweiterungen oder Neuheiten in mein göttliches Bewusstsein einbringen. Diese werden dann allen Wesen zur Begutachtung vorgestellt und nach einer Äonenzeit stimmen sie demokratisch ab, ob diese in das Schöpfungsleben aufgenommen werden sollen, wenn ja. Dann nehme ich diese für die himmlischen Wesen zur Speicherung auf und übertrage sie den Wesen dann in ihre Lichtpartikel, wenn sie dies wünschen. Doch den außerhimmlischen Wesen ist eine weitere Evolution nicht möglich, weil ihre Lebensweise nicht genau oder nur wenig mit den himmlischen Lebensregeln übereinstimmt und dadurch ihre Wesenslebenskenne nicht mehr die hierfür notwendige hohe Lichtstrahlung aufweisen wodurch ihre Lichtpartikel keine exakte Ausrichtung auf die himmlische Urzentralsonne haben, die sie aber zur Erschließung einer himmlischen Evolutionsvariante unbedingt benötigen. Dies noch zu eurer Information, weil manche geistig orientierte Menschen darüber falsch informiert wurden. Könnt ihr euch nun die Evolution der himmlischen Wesen besser vorstellen? Dies habe ich euch deshalb genauer offenbart, damit auch ihr mit Freude darauf ausgerichtet lebt und euch herzlich um eure Veredelung bemüht, um ein höheres Bewusstsein zu erschließen, das euch dann mit einer viel größeren geistigen Übersicht und mit einem für euch noch unbekannten, aber erfreulichen kosmischen Wissen und einer neuartigen Lebensweise beschenkt. Wollt ihr jetzt schon damit anfangen oder erst in den jenseitigen Bereichen? Nicht ich, der universelle Liebegeist! Wenn der Schmidt eures Glückes und bestimme, auf welchem Planeten ihr im Fallsein oder im Himmelreich lebt, sondern allein nur ihr selbst, weil ihr ewiglich freie, selbstständige und selbstverantwortliche universelle Wesen seid, auch wenn ihr jetzt vorübergehend ein physisches Kleid besitzt. Da ich euch sehr liebe, werde ich euch immer wieder meine herzliche Hilfe anbieten, wenn mir dies mit wegweisenden Hinweisen. Mit meinen Liebeenergien oder auf eine andere Art in der niedrig schwingenden Materie möglich ist, aber nur dann, wenn ihr herzlich darum bittet bzw. es aufrichtig wollt. Ich werde durch herzlich offene Künder euch aus meiner Liebe auf eine geistig höhere Lebensweise aufmerksam machen und dazu anspornen, mit meiner Hilfe endlich geistig aus dem Irrgarten dieser Welt herauszufinden, um dem lichtvollen und glückseligen Leben entgegenzugehen indem ich mich mit den himmlischen Wesen befinde und sehnend auf euch warte. Nun setze ich die Botschaft bezüglich des geistigen Fortschritts fort, worin auch einige Wiederholungen enthalten sind. Jeder innere Mensch kann freiwillig sein bisheriges Wissens- und Vorstellungsbild vom kosmischen Leben mit meinem heute ihm angebotenen neuen und tiefgreifenden Wissen über den Künder vergleichen. Spürt er von innen? dass er mein himmlisches Liebetröpfchen Wissen geistig viel besser einordnen kann und dies gegenüber seinem früheren Wissen logischer klingt, dann steht es ihm frei, sich geistig umzuorientieren. Wenn dies geschieht, dann überträgt sein menschliches Bewusstsein die geistige Erneuerung seiner inneren Seele und das trägt wesentlich dazu bei, dass sie sich schneller von Ungesetzmäßigkeiten befreit und geistig weiterentwickelt. Darum empfehle ich, der universelle Liebegeist, jedem inneren Menschen geistig nicht stehen zu bleiben bzw. für weitere kosmische Weisheiten offen zu sein. Wenn dies aber nicht geschieht, dann solltet ihr von mir das folgende wissen, wenn ein Mensch weiter am altherkömmlichen geistig-kosmischen oder religiösen Wissen festhält, das aus früheren Generationen stammt und den gläubigen Menschen heute weiterhin überliefert wird, aber aus meiner himmlischen Sicht in keiner Weise der Realität entspricht, dann muss er damit rechnen dass seine innere Seele nach dem physischen Ableben in den jenseitigen Bereichen auch keine weiteren geistigen Fortschritte machen kann. Wahrlich, jede Seele nimmt ins jenseitige Leben die menschlichen Gewohnheiten, unter anderem auch die Gebundenheit des Menschen an das religiöse Wissen einer Glaubensgemeinschaft mit. Doch ihr herzlichen Menschen solltet wissen, ich bin auf alle Ewigkeit der freie universelle Liebegeist, und weil mein Wesen unverändert freiheitlich ausgerichtet ist, kann ich doch keine medialen Menschen dazu aufgerufen haben, aus meinen Botschaftsmitteilungen eine Einengende, unfreimachende religiöse Lehre mit Ritualen zusammenzustellen. Deshalb stammt das gesamte zusammengetragene religiöse Wissen nicht von mir, sondern aus vielen Durchgaben von früheren jenseitigen religiösen Fanatikern. Diese wollten entsprechend ihres eigensüchtigen Bestrebens auf Erden unbedingt Religionen mit Lebensregelvorgaben für Gläubige gründen. Da die erdgebundenen Wesen verschiedene Bewusstseinsausrichtungen und unterschiedliche Vorstellungen von einer religiösen Lehre hatten, zerstritten sie sich. Deshalb entstanden in dieser Welt übermediale Menschen, die von den jenseitigen Wesen inspiriert wurden, unterschiedliche religiöse Lehren bzw. kleinere und größere Religionen, die der kultur- und rituellen Lebensweise der Menschen eines Landes angepasst wurden. Damit die Gläubigen ehrfürchtig sind und die Lehre befolgen, wurde ich, der universelle Liebegeist, als Gründer ihrer Religionen genannt, doch wahrlich, keine einzige stammt von mir. Die gebundenen Gläubigen können es heute nicht fassen, dass nicht ich es war, sondern jenseitige religiöse Fanatiker. Bis heute hat sich am Inhalt ihrer Lehre nichts Wesentliches verändert. Deshalb nimmt die vom Körper entbundene Seele durch die automatische Speicherung in ihrem Bewusstsein das religiöse Lehrwissen und die darauf angepasste Lebensweise auch ins Jenseits mit. Aus diesem Grund lebt sie dann in den jenseitigen Fallbereichen auf einem Religionsplaneten oder erdgebunden unverändert mit falschen Vorstellungen vom himmlischen Leben weiter. Ihren geistigen Stillstand und ihre geistige Begrenzung merkt sie dort sehr, sehr lange nicht. Weil die falschen Speicherungen ihr Bewusstsein trüben und daran hindern, ein neues Wissen zur Denk- und Lebenskorrektur an sich heranzulassen. Deshalb ist ihr lange kein weiterer geistiger Fortschritt möglich. Könnt ihr euch das vorstellen? Aus meiner himmlischen Sicht ist der geistige Stillstand für die Heilsplanwesen besonders tragisch, denn sie wollten wie im himmlischen Sein und vor der Inkarnation abgesprochen, nach Erfüllung ihrer irdischen Heilsplanaufgabe rasch und geradlinig wieder ins himmlische Sein zurückkehren. Die himmlische Rückkehr ist aber für die meisten der im unseren jenseitigen Fallsein lange hängen gebliebenen Heilsplanwesen nur unter erschwerten Umständen bzw. mit großen Umwegen und Kraftanstrengungen möglich, weil sie lange nicht nach neuem geistigem Wissen Ausschau hielten. Viele von ihnen sind mit den kulturellen und religiösen Anschauungen dieser Welt in die jenseitigen Bereiche hinübergegangen und leben auf einem feinstofflichen Planeten mit gleichgesinnten Wesen zusammen. Da sie nicht nach mir im Inneren riefen und nach einem höheren, veränderten Leben ausschau hielten, leben sie dort lange und zufrieden in einer ähnlichen Lebensweise wie zuvor auf Erden. Das Irreale daran ist, dass sie sich unter den gutherzigen Wesen dem Himmelreich schon näher fühlen, ohne zu ahnen dass sie tatsächlich geistig stehen geblieben sind. Solche Seelen müssen in den allseher Welten oft schmerzliche Erfahrungen machen, bevor sie mit dem geistigen Umdenken beginnen. In diesen jenseitigen Bereichen lassen sich viele religiös gebundene Wesen das irreführende Wissen aus dieser Welt nicht von mir über himmlische Lichtboten berichtigen, deshalb bleiben die meisten von ihnen geistig unverändert in ihrer früheren irdischen Lebensanschauung und kommen auf dem inneren Weg in ihre Lichtheimat nicht voran. Deshalb versuche ich jetzt auf Umwegen über demütige himmlische Künder die inkarnierten Seelen über das menschliche Bewusstsein zu erreichen, wenn es mir gelingt, sie über Botschaften anzusprechen. Ist der Mensch für meine himmlische Liebesprache zeitweise offen, dann kann seine Seele das für sie neue und ihr noch unbekannte geistige Wissen in den jenseitigen Bereichen wieder ins Bewusstsein holen und es überdenken. Wenn sie meine Hilfe über himmlische Wesen in Anspruch nimmt, dann geht es mit ihrem Umdenken in die himmlische Richtung schneller voran, als wenn sie über einen Planetenbewohner neues geistiges Wissen erfährt, von dem sie aber nicht weiß, ob es der himmlischen Wahrheit entspricht. Viele Seelen kommen durch ihre innere Offenheit für meine indirekte Hilfe über himmlische Wesen bald auf höher schwingende, lichtreichere Planeten. Das wünsche ich allen gefallenen und belasteten Wesen in den allseherhimmlischen Welten so sehr, der mein Liebegeist möchte dass sie ohne lange Umwege, die ihnen bisher viel Kummer und Leid brachten, endlich wieder heimkehren. Ich, der universelle Liebegeist, war zu jeder irdischen Zeit bereit, das aus meiner himmlischen Quelle ausgeflossene Wissen, das nur mit wenigen wahrheitsgetreuen Aussagen über das seelisch-menschliche Bewusstsein der damaligen geistig noch nicht so weit gereiften Künder in diese Welt kam, durch geistig weiter himmlische Künder richtigzustellen. Damit die geistig offenen Menschen heute verstehen, warum die früheren Botschaften mit vielen Falschaussagen übersät waren, versuche ich diese aus verschiedenen Perspektiven tiefgründig zu beleuchten und biete ihnen logische Botschaftsschilderungen zu neuen geistigen Erkenntnissen an. Leider wurden frühere Botschaften durch seelisch ziemlich stark belastete gläubige Menschen weitergegeben, deren Inhalt sie aber selbst geistig noch nicht einordnen konnten. Doch die große Tragik unter den gläubigen Menschen begann, als dieses geistige Wissen, das nur wenige himmlisch nahe Aussagen enthielt, zur Religionsgründung verwendet wurde und heute noch die Gläubigen in die gegensätzliche Richtung weiter weg vom himmlischen Sein führt. Wahrlich, die wahren himmlischen Künder erhalten nach einer irdischen Reifezeit immer wieder aus meiner himmlischen Quelle neue und ergänzende Hinweise zu ihrem bisher aufgenommenen Wissen. Das soll aber nicht heißen, dass sich frühere aufrichtige und demütige Künder sehr verhört haben oder ihnen falsche Informationen von mir übermittelt wurden, nein, so war das nicht. Sie konnten aber von mir aufgrund ihres momentanen Wissens bzw. Bewusstseinsstandes keine erweiterten Mitteilungen empfangen, weil ihr Wissensbild vom kosmisch-himmlischen Leben entweder mit falschen Speicherungen angefüllt war oder zu wenige brauchbare Speicherungen im Gehirn vorhanden waren die notwendig gewesen wären, um eine umfangreiche, gesetzmäßige Aussage meines Liebegeistes aufnehmen zu können. Dadurch kamen nur winzige himmlische Wahrheiten über das seelisch-menschliche Bewusstsein eines Künders hindurch, weil die in seinem Bewusstsein vorhandenen Gegensätzlichkeiten meine himmlischen Aussagen abbremsten, in meinen Energiefluss hineingerieten und sich dann verfälscht durch den Künder mitteilten. Könnt ihr dies verstehen? Es ist nun einmal so im irdischen Leben dass das menschliche Bewusstsein viele neue Informationen benötigt, um weltliche oder geistige Aussagen und Geschehnisse besser und tiefgründiger erfassen zu können. Doch wer für eine geistige Erweiterung herzlich offen ist, der ist auch bereit neues Wissen aufzunehmen, um es tiefgründig zu überdenken und richtig einzuordnen. Ob es einem Menschen gelingt neues Wissen anzunehmen? Das hängt natürlich von seiner geistigen Wissensfülle und momentanen geistigen Bewusstseinsreife ab. Darum bitte ich euch innere Menschen, stets eine geistige Erweiterung anzustreben und dabei nicht nachzulassen. Diesen lohnenswerten geistigen Zustand könnt ihr nur dann erreichen, wenn ihr zusätzlich zu dem bereits vorhandenen immer wieder ein neues Wissen erhalten wollt. Nur dadurch könnt ihr eine ergänzte bzw. neue positive Variante für euer menschliches Leben dazu gewinnen. Wer so ausgerichtet lebt, der wird auch geistig nicht stehen bleiben. Seine aufrichtige Bereitschaft neue geistige Bausteine aufzunehmen, verleiht ihm zunehmend die innere Sicherheit, dass er dadurch dem inneren Leben der himmlischen Wesen wieder ein kleines Wegstück näher kommt. Wer geistig weiter reifen möchte, der ist herzlich eingeladen die Liebetröpfchen aus meiner himmlischen Herzensquelle zu kosten, und wenn sie ihm schmecken bzw. ihm im Herzen zu sagen, noch weitere für seine Bewusstseinserweiterung zu lesen. Wer beim Lesen der himmlischen Liebetröpfchenbotschaften meiner Energien schon geringfügig in sich verspüren konnte, die über den Künder in die von ihm geschriebenen Worte einflossen, in denen meine herzliche Fürsorge für das ganze kosmische Leben enthalten ist, dessen innere Seele ist schon für die hochschwingenden himmlischen Lichtstrahlen geöffnet. Solch eine Seele kann sich durch die Veredelung ihres Menschen in mehreren Erdenjahren von vielem ungesetzmäßigem Ballast befreien, und wenn ihr Mensch nun einige Botschaftspassagen liest, dann ist es ihr möglich, meinen Liebestrom freudig zu verspüren. Das lässt sie ihrem geistig offenen, herzlichen Menschen über seine Nervenbahnen, die mit ihr verbunden sind, auch verspüren. Ein solcher Mensch wird über seine Seele mit den geistigen Schätzen meines Liebegeistes reichlich beschenkt und freut sich sehr darüber. Diese innere Freude wünsche ich jedem Wesen in dieser abgefallenen himmlischen Schöpfung, dem Fallsein. Solch eine ziemlich freie Seele wird bald von den gröbsten ungesetzmäßigen Speicherungen befreit sein und ist dann nicht mehr weit davon entfernt, mit ihrem reinen Lichtkörper durch die himmlische Anziehung für immer in die himmlischen Seinsbereiche integriert zu werden. Wann dieser ersehnte kosmische Augenblick für ein gefallenes Wesen einmal eintreten wird, das hängt von seiner gegenwärtigen Lebenseinstellung und herzlichen Bereitschaft ab, sich auf die himmlischen Lebensregeln umorientieren zu wollen, aber auch vom kosmischen Äonenverlauf des Planeten einer Fallebene, worauf sich das Wesen befindet. Doch ihr sollt von mir wissen dass alle gefallenen Wesen an das freie Lebensgesetz der himmlischen Wesen angeschlossen sind und deshalb niemals von mir oder einem himmlischen Wesen zur himmlischen Rückkehr gedrängt oder gezwungen werden. Im fortgeschrittenen Zustand der geistigen Reife und erhöhten Lichtstrahlung auf den Lebenskern eines Wesens wird sich einmal sein Bewusstsein für die himmlische Heimkehr öffnen. Doch die geistige Erweiterung bzw. Reife eines geistig stehengebliebenen oder tief gefallenen Wesens geschieht leider im lichtarmen Fallsein meistens nur durch das selbst hervorgerufene Leid und durch negative Lebenserfahrungen, die ich ihm aber niemals aufbürde bzw. zulasse, wie dies bedauerlicherweise noch unwissende oder fehlgeleitete Menschen fälschlich annehmen. Die stolzen dominanten und herrschsüchtigen Verhaltensweisen und Wesenszüge der gefallenen Wesen, die ihre geistige Umnachtung verursachten, lassen nicht zu, dass sie sich für meine himmlischen Hinweise öffnen. Erst dann, wenn sie erkannt haben, dass ihnen die persönliche Aufwertung und andere und schöne Wesenszüge nur schaden und immer neues Leid hervorrufen, werden sie vielleicht bereit sein, eine andere Lebensweise zu wählen die sie aus ihrer Überheblichen in eine rickere und zurückgezogenere Unpersönliche führt. Erst dann sind viele stark belastete Fallwesen bereit, von mir über himmlische Lichtboten etwas aus dem himmlischen Leben zu erfahren. Doch die meisten von ihnen sind nur neugierig, um zu erfahren, ob es ein besseres Leben als ihr bisheriges gibt und welche Wesensveränderungen dazu nötig wären, um dahin zu kommen. Aber den meisten persönlich erhobenen Wesen ist eine unpersönliche, demütige Lebensweise ein Gräuel. Darum wollen sie nach meiner sanften und herzlichen Auskunft über himmlische Wesen noch lange nicht die himmlische Rückkehr oder eine Annäherung anstreben. Wer meine heutigen Liebetröpfchenhinweise in seinem Bewusstsein schon gut verstehen kann, dem helfe ich zur weiteren geistigen Öffnung für das himmlische Leben. Seine Seele wird in den jenseitigen Bereichen einen enormen Energieschub erhalten, um sich noch weiter von unlauteren bzw. ungesetzmäßigen Wesenszügen zu befreien, bis sie einmal jubilierend mich, den unpersönlichen Liebegeist in der himmlischen Urzentralsonne, sieht. Dann schaut sie mich mit einem freudigen und lächelnden Gesicht, jedoch ohne einen Lichtkörper, da ich von den himmlischen Wesen unpersönlich geschaffen wurde. Wer mich von Angesicht zu Angesicht schauen kann, der wird mich jubilierend auf meine unpersönliche Art erleben, denn mir wurde zu meiner Beglückung auch die Heiterkeit von allen himmlischen Wesen für mein ewiges Leben übertragen. Deshalb kann ich mich auch über die kleinsten Dinge des universellen Lebens sehr freuen und mich auf meine Art glückselig zeigen. Meine heitere Wesensart zeige ich sehr gerne jenen jenseitigen Wesen, die sich mir herzlich öffnen. Zählt ihr euch auch zu den herzlichen Wesen, obwohl ihr mich in euch noch nicht hören oder in heiterer Weise schauen könnt? Wenn ja, dann werdet ihr einmal meine Liebeströme im Herzensgebet oder beim Lesen der Liebetröpfchen von innen verspüren, die euch geistig und physisch aufbauen und erheitern werden. Das wünsche ich euch sehr aus meinem universellen Herzen. Meine unermüdliche Einsatzfreude für das ganze Schöpfungsleben hat gigantische Ausmasse, weil aus meinem Herzen, der himmlischen Urzentralsonne, ständig neue Liebekräfte strömen, die meine Güte und Fürsorge enthalten. Meine kosmische Übersicht kennt keine Begrenzung. Aber in den lichtarmen Fallwelten kann ich nicht in dieser Weise tätig sein, wie es mir in den lichtvollen Welten möglich ist, weil dort die kosmischen Teilchen entgegengesetzte Programme enthalten und die Wesen keine Verbindung mehr zu mir wünschen. Ich sehe jedes Wesen in meinem Herzen der himmlischen Urzentralsonne, aus der Weitsicht des ewigen Lebens, deshalb ist das vergängliche menschliche Leben in der Materie kein Maß für mich, sondern nur das wahre feinstoffliche himmlische Leben. Ich kann euch in der kosmischen Vergangenheit und Gegenwart schauen und sehe anhand eurer geistigen Entwicklung im Voraus, wie eure kosmische Zukunft in den jenseitigen feinstofflichen Bereichen aussehen wird und welche geistigen Schritte von euch noch zu bewältigen sind um ins Himmelreich zurückkehren zu können. Angenommen, ihr würdet in diesem kosmischen Moment ableben und seelisch im Jenseits ankommen, dann sehe ich, von welcher kosmischen Bewusstseinsebene und welchem Planeten ihr angezogen werdet und wie euer Leben dort ablaufen wird. Doch noch lebt ihr im physischen Kleid und ihr habt die große Möglichkeit in nur kurzer irdischer Zeit euch in eine höhere Lebenssphäre der jenseitigen Fallbereiche zu verbessern bzw. euer Bewusstsein dafür aufzuschließen, so ihr jetzt jeden Tag dafür nützt, eure unschönen Verhaltensweisen, die bisher euren Mitmenschen Herzensleid zufügten oder der Natur geschadet haben, zu erkennen und mit meiner Hilfe für immer sein lasst. Seid euch bitte auch dessen bewusst! Dass mein Liebegeist nur jenen inneren Menschen helfen kann, die sich jetzt ernsthaft bemühen eine größere Feinfühligkeit durch die Veredelung ihrer Wesenszüge zu erlangen. Wenn ihr jetzt dazu bereit seid, dann werde ich euch durch meine zusätzlichen Stützkräfte über eure Seele helfen. Ihr werdet dann erkennen, wie gut es war sich selbst anzuspornen, um ein höheres geistiges Leben zu erschließen. Ich warte jeden Moment eures Lebens auf eure freie Entscheidung. Ob meine Hilfe von euch erwünscht ist, wenn nicht, dann halte ich mich zurück, weil ich eure Lebenseinstellung durch meine freiheitliche Wesensart immer respektiere. Seid ihr auf weltliche Ereignisse ausgerichtet, dann habt ihr in euch nicht die Schwingung dafür, dass ich euch geistig nahe sein kann. Mein himmlischer Liebegeist kann euch nur dann über eure Seele helfen, wenn ihr edle Gedanken habt, solche aussprecht und eure Handlungen dementsprechend ausgerichtet sind, denn nur dadurch schwingt eure Aura in der zweipoligen himmlischen Kraft. Doch die meisten Menschen sind nur auf die materielle Weltanschauung ausgerichtet, deshalb ist ihre Geisteshaltung meistens von gegensätzlicher und einpoliger Art, die aber der Lebensweise der himmlischen Wesen völlig widerspricht. Deshalb ist es notwendig dass ihr euch am Morgen gut auf mich ausrichtet, damit von Tagesbeginn an euer seelisch-menschliches Bewusstsein zweipolig schwingt und eure Aura dementsprechend strahlt. Damit dieser hohe Schwingungszustand länger oder den ganzen Tag anhält, wäre es für die himmlischen Heimkehrer sehr wichtig, sich öfter nach innen zu mir zu begeben. Eure mehrmalige herzliche Kommunikation mit mir ermöglicht es, dass in eurem seelischen Lebenskern die Teilchen schneller rotieren und dadurch ergiebigere Energien euer seelisch-menschliches Bewusstsein aufladen, wodurch eure Aura größer und lichter wird. Dann ist es mir über eure Seele möglich, eurem menschlichen Bewusstsein weisende Impulse für euer tägliches Leben zu geben. Diese enthalten die Richtung eures Tagesablaufs. Für euer menschliches Leben bedeutet dies. Dass ihr von Tagesbeginn an aus eurem Inneren auf der Gefühlsebene spürt, welche Tätigkeiten wesentlich oder unwesentlich sind. Mithilfe dieser inneren Empfindungsbilder habt ihr es leichter, in eurem kurzen irdischen Leben noch weitere geistig bedeutsame Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich sage euch, dass alle eure neuen Erkenntnisse für euch weitere geistige Schritte in die Richtung eurer inneren Lichtheimat sind. Wenn ihr eure neuen Erkenntnisse immer wieder im täglichen Leben zur Wesensveredelung einsetzt, dann werdet ihr zunehmend feinfühliger. Das bedeutet, ihr spürt öfter von innen meine feinen, herzlichen Impulse und ihr werdet für eure aufrichtigen Bemühungen mit meinen Zusatzkräften reichlich belohnt und fühlt euch körperlich wohler, als wenn ihr euch nur in der äußeren lauten Welt aufhalten würdet und kein Interesse hättet euch positiv zu verändern. Wer die von mir empfohlene innere Lebensweise immer mehr anstrebt, der wird mich einmal mit dem zarten Hauch meiner Liebekräfte erfüllen und sich darüber sehr freuen. Das wünsche ich sehnend allen ernsthaften himmlischen Heimkehrern. Nun spricht mein Liebegeist ein tragisches Thema an, das seit Beginn des irdischen Lebens den gefallenen inkarnierten Wesen im Erdenkleid sowie auch den erdgebundenen und jenen in den jenseitigen dunklen Fallbereichen viel leid. Angst und Zerstörung brachte. Diese Zustände nehmen bei ihnen kein Ende, weil sie mit einem fanatischen Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang schwer belastet sind und durch diese Programmierung so sehr gesteuert werden, dass sie immer wieder Gewalthandlungen begehen. Auch heute sind viele gottverbundene Menschen aus ihren früheren Leben mit fanatischen Verhaltensweisen schwer belastet, die sie immer wieder dazu antreiben, in verschiedenen Lebensbereichen kämpferisch aufzutreten. Ihnen ist es bisher nicht bewusst geworden, dass sie kämpferische, hartnäckige und rechthaberische Wesenszüge aufweisen, durch die sie oft in die gleiche Denk- und Handlungsrichtung gelenkt werden, das heißt, dass sie eine Ungerechtigkeit unbedingt selbst oder mit gleichgesinnten Menschen beenden wollen.